Ich bin der Jan, ich präsentiere heute Redaxo in Kurzform, was ich immer schwierig finde, man so ganz schnell mal so über alles drüber. Ich denke, der Vorteil ist, dass wir alle hier stehen und mit uns halt direkt gesprochen werden kann. Deswegen ist so eine Kurzpräsentation schwierig. Das Thema ist Administration oder wie man allgemein ein System verwendet. Wir haben in Redaxo, das ist eher nicht so bekannt wie die anderen Systeme. Ich würde nicht sagen, dass es ein Nischen-CMS ist, aber der Schwerpunkt liegt darin, dass wir ähm, ziemlich direkt einfache Sachen bauen, ziemlich direkt HTML, CSS. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Teaming, wir arbeiten nicht mit mit Fertigbereichen, sondern wir im Prinzip muss einer, der mit Redaxo arbeitet, schon, schon wissen, wie er eine Webseite grundsätzlich aufbauen will. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Hilfsmittel. Wir haben allgemein, der Aufbau ist wahrscheinlich bei vielen Systemen ähnlich, eine Struktur, die man sich erstellt, die kann man sich in verschiedenen Ebenen aufbauen. Man kann dieser Struktur bestimmte Kriterien noch vergeben, wir nennen diese Metadaten, dass man sagen kann, okay, die Struktur taucht in den Bereichen auf oder in den Bereichen auf. Die Erstellung der Struktur ist, ich würde sagen, fast klassisch. Zusätzlich haben wir noch Möglichkeiten, feste Strukturen zu erstellen. Ich sage mal zum Beispiel, Immobiliendaten, irgendwelche Adresspools, das kann man hier über den, wir nennen das X-Form, über einen Tabellenmanager erstellen, wo man dann eben sich Strukturen aufbaut, die ein Redakteur eben einzeln pflegen kann. Dabei kann ich definieren, dass bestimmte Textfelder existieren. Man muss ich aber beeilen, in fünf Minuten ist alles ziemlich eng. Und eben dann dort verschiedene Bereiche ergänzen kann. Ich sag mal, wenn man eine, ähm, spezielle Artikel hat, spezielle News hat, dann kann man diese eben sich selbst aufbauen, wie man sie möchte. Ich möchte ein Bild verknüpfen, ich möchte einen Text erstellen, ich möchte Checkboxen haben. Und so baue ich mir dann erstmal meine Inhalte auf, die ich dann wieder auf der anderen Ebene ausgebe. Grundsätzlich läuft Versionierung bei uns nicht so wie, wie in den klassischen Systemen. Wir haben keinen Workflow, sondern wir haben ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, es gibt Redaktionen, es gibt Praktikanten, es gibt Bild, äh, Bildfreigabesysteme, sondern wir sagen, es gibt Inhalte, die jemand erstellen kann mit bestimmten Rechten und der arbeitet in einer Arbeitsversion, kann dort Inhalte erstellen. Ich sage mal ganz einfache Inhalte, das ist jetzt eine einfache Demo, bei der man verschiedene ähm, Inhalte aufbauen kann. Sieht man auch gleich, wie man bei uns Inhalte editiert. Ich benutze Elemente, die ich... Nach und nach aufbauen kann. Das heißt, ich bin nicht fixiert auf ein Textelement, sondern ich kann wo hier das speichern, das sehe ich hier nicht. Ich, ich kann diese Elemente kombinieren, in, in verschiedener Länge eben äh, erstellen, Galerien untereinander setzen, verschiedenste Sachen. Und dann, je nachdem, mit welchen Rechten ich bestückt bin, kann ich das als Live-Person freigeben. Im Moment bin ich halt Admin, das heißt ich kann das direkt als Live-Person freigeben und, und kann in, in der live dann eben damit wieder arbeiten. Das ist natürlich mit diesen Texten hier nicht ganz ideal. Weiterhin ist die Benutzerverwaltung, die haben wir mit verschiedenen Bereichen. Ich kann bestimmte Bereiche zuweisen aus der Community, das ist eine Community-Demo, die wir drin haben, und kann sagen, der Redakteur kann in diesen Bereichen arbeiten, hat Zugriff auf bestimmte Module, also sprich, ob er vielleicht Bilder hochladen kann, ob er Texte pflegen kann, und hat vielleicht auch noch Zugriff, wir nennen das Add-ons, andere Systeme nennen das oft Extensions, auf welche Bereiche er eben zugreifen kann. Da gibt es ziemlich viele, aber das äh, ist wahrscheinlich bei jedem System anders. Wir haben hier dann auch die Möglichkeit, äh, einen Installer zu verwenden, der online drauf zugreift. Hier ist im Moment das gesperrt, dass man nicht online drauf zugreifen kann. Dort kriege ich dann eben eine Liste von möglichen Extensions und kann die per Klick installieren und das sind völlig unterschiedliche Dinge. Das sind Dinge wie, wie URL-Manager, dass man halt möglichst SEO-freundliche Bereiche aufbauen kann, die Sitemaps für Google und sowas aufbauen. Genauso auch wie, wie wir haben auch Sicherheitssysteme, die prüfen, ob die, die Seite gerade versucht wird, gehackt zu werden. Also nicht, dass der DAX so unsicher ist, aber es ist so, dass wenn man was entwickelt, wenn man selbst Erweiterungen baut, dann äh, weiß man nie, oder auch ver verwendet von anderen, dann weiß man nie, ob die wirklich sicher sind. Vielleicht kennen das ja manche von anderen Systemen, die werden gehackt, weil man ein fremdes System, eine fremde Erweiterung verwendet. Da haben wir sogar Systeme, die das erkennen und dann dementsprechend mich per E-Mail benachrichtigen, wenn etwas in der URL oder bestimmte Aufrufe seltsam sind, dann kann ich das eben abfangen als Administrator und werde informiert, Ah, da versucht gerade jemand was zu machen. So haben wir eben verschiedene Erweiterungen, die, die man äh, entsprechend aufbauen kann. Bei Redaxo das Grundprinzip ist, es ist relativ klein, wir nennen das Button-Up-System, das heißt, es fängt ganz klein an und man dockt die Sachen eben drauf und nur das, was man eben braucht. Viele Systeme arbeiten andersrum, die haben viele und dann nimmt man das raus, was man nicht braucht. Also wir arbeiten genau andersrum. Der Kern an sich ist nur ein Megabyte, ungefähr groß, wenn man die reine Programmierung sieht, das ist relativ klein. Und deswegen sind Dinge, die man, wenn man einfache Webseiten baut, ist das relativ schnell. Es ist unproblematisch, mit großen Zugriffszahlen zu arbeiten bei Redaxo, das ist... Ähm, weil wir eben dieses Button-up-System haben. Das heißt, man muss nichts wegklicken und vergisst irgendwas, sondern ist eben äh, immer so, so, so schlank, wie man es eben selbst aufbaut. Das ist ein bisschen unscharf. Ja, ansonsten ähm, sind das die Themen, glaube ich, die wir grundsätzlich behandeln müssen. Wenn ich noch Zeit habe, würde ich schnell... Es gibt einen Medienpool. Mach. Nein, mach. mach. Ähm, es gibt einen Medienpool, man legt Medien rein, man kann Medien in verschiedenen Formen automatisiert bearbeiten lassen. Das ist ein bisschen, wie ihr das vielleicht von Drupal eben kennt, wir nennen das Image-Manager, man kann Bilder filtern, andere Bilder als Brandings draufsetzen. Diese ganzen Tools, die führen, die helfen einem dabei, die eigene Webseite zu bauen, aber grundsätzlich ist es erstmal relativ wenig, was man vom Kern her bekommt bei Redaxo. Und diese Sachen sind dann einfach für Entwickler da. Ich zeige mal ganz kurz, wie ein Modul aussieht, weil das zeigt, wie, wie, wie anders wir zum Teil arbeiten. Das ist reiner HTML-Code, den, den die Redakteure dann eben für die Eingabe bekommen und für die Ausgabe. Und es ist exakt das, was man einträgt, ist auch das, was ein Redakteur zu sehen bekommt oder was die Webseite anzeigt. Das ist so von, von der Idee her ein bisschen anders. Man muss nicht in Dateisysteme gehen. Das ist auch okay. Jedes System hat eigene Schwerpunkte, sondern man kann hier ziemlich schnell redakteurspezifische Ansichten bauen und ziemlich schnell auch spezifische Ausgaben, die die wenn ich hier ein Datum einsetzen will oder irgendwas pmp mäßiges analysieren, am Samstag passiert das, dann ist das innerhalb von zwei Zeilen eingebaut. Das ist so der Schwerpunkt von dem System. Das ist so, ähm, ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Wenn nicht, dann kommt ihr hoffentlich da hinten hin. Und äh, das ist der Schwerpunkt, diese PHP-basierte Platzhalter-Geschichte. Fünf Minuten vorbei? Alles klar. <lacht> Dankeschön. Okay, vielen Dank, Jan.